Deutschland ist ja im Ausland noch immer oft bekannt für seine Autos. Die Betonung liegt aber auf noch. Denn wir wissen, der Wandel vom Verbrenner zum E-Auto stellt alle vor große Herausforderungen. Und gerade Deutschland droht da momentan den Anschluss zu verlieren. Der weltweite Marktanteil der deutschen E-Auto-Hersteller sinkt. Konkurrenz kommen aus den USA, aber vor allem auch aus China. Und da schaut jetzt Lothar Becker für die MoMA-Wirtschaft genauer hin. Sie sind inzwischen auch in Europa angekommen, E-Autos chinesischer Hersteller. Nicht billig, aber günstig, nicht perfekt, aber ordentlich. Dieser Iways U5 bekam vom ADAC die Testnote 2,5. Eine echte Konkurrenz sind China-Modelle hierzulande aber noch nicht. Umgekehrt sind in China deutsche Elektroautos auch keine echte Konkurrenz und das ist ein Problem. Nach einer Analyse der Wirtschaftsagentur PwC schaffte es im letzten Jahr nicht ein einziges deutsches Modell in die batterieelektrischen Top 10 in China. Tesla belegt die Plätze 2 und 3. China ist deshalb wichtig, weil es der absolut größte Markt der Welt ist und China hat ganz konsequent auf Elektroautos gesetzt. Dort ist das batterieelektrische Auto zu Hause. Dort hat Tesla seine große Fabrik in Shanghai. Dort werden von den Chinesen, wie zum Beispiel BYD oder NIO oder anderen Elektroautos in großen Stückzahlen gebaut. In China allein werden 61 Prozent aller batterieelektrischen Neuwagen der Welt gekauft. Der Anteil der deutschen Hersteller ist in der Antriebsart allerdings marginal. Gerade mal 4% der reinen Elektrofahrzeuge kommen aus Deutschland. Bei Diesel- und Benzinern sind es immerhin gut 20% Marktanteil. Technologisch sind wir weit vorne. Wir investieren bis 2026 rund 220 Milliarden in neue Antriebe und Innovationen. Wichtig ist, dass wir jetzt auch europäisch über Halbleiterproduktion, Batterieproduktion und andere Punkte nachdenken. Ansonsten ist die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Ganz unabhängig von China wird die Automobilbranche aber künftig nicht funktionieren. Und 40 Prozent der Neuwagen und fast 50 Prozent der Gewinne bei den Autobauern und zu Großteilen bei den Zulieferern, die kommen aus China. Wir könnten uns die deutsche Autoindustrie ohne China als Absatzmarkt und als Produktionsmarkt nicht vorstellen. Viel Zeit bleibt für die Transformation hin zum Batterie-Elektroauto nicht. Sonst könnte es sein, dass ausgerechnet die prestigeträchtigste Industrie Deutschlands den internationalen Anschluss verliert.